Ja hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zum perfekten Outdoor Dinner. Ich bin der Swobo, wir sind hier im Münsterland und wir treten hier heute mit sechs Outdoor-Köchen gegeneinander an sozusagen, um das perfekte Outdoor-Dinner zuzubereiten. Wie kommen wir dazu? Wir stellen uns vor, wir sind auf einer, einer Tour unterwegs, auf einer Radtour unterwegs und möchten uns was zu essen zubereiten und da neige ich in der Regel dazu, mal eben so eine Fertigsuppe aufzugießen oder eine Tüte einzurühren, da ein paar Nudeln reinzuschmeißen und das war's. Aber das ist ja kein Kochen. Nein, wir haben gesagt, komm, wir nehmen die Herausforderung an, wir bereiten mal richtig was zu essen zu, was man unterwegs wirklich zubereiten kann ähm, daraus ist diese idee entstanden das ist dann immer ein bisschen weiter gewachsen diese idee mittlerweile gibt es ein richtiges regelwerk und worum es da genau geht das erzähle ich euch mal eben kurz sechs teilnehmer stellen sich der herausforderung das perfekte outdoor dinner zuzubereiten bewertet werden sie von einer ebenso kompetenten wie furchtlosen jury alle teilnehmer benutzen zum kochen ein original Trangia kochset alle Utensilien und auch die Lebensmittel, die zum Kochen verwendet werden, müssen in eine Fahrradtasche mit höchstens 20 Liter Fassungsvermögen verstaut werden. Es gibt 10 Minuten Vorlauf zum Einrichten der Kochstelle. Der Wettbewerb dauert genau eine Stunde. Was wir hier auch alle gemeinsam haben, sowohl Teilnehmer als auch Jury. Wir sind alles richtige Rocker, ja. alles Mitglieder in meiner E-Bike-Gang sozusagen. Die Electric Devils gibt es ja jetzt seit, mit ja, seit fast einem Jahr und ich bin äh, total begeistert. Ich feiere das total. Der Felix hat sich richtig eine Kutte machen lassen. Hier dreht sich nochmal um, Felix. So, so sieht ein E-Bike-Rocker aus, Leute. Also das ist hier. Felix, ich bin begeistert. Münsterland-Chapter. Electric Devils, ne? Und wenn euch das interessiert, immer noch einen Link hier zu dem Video, wie das Ganze entstanden ist. checkt das mal aus oh, in der Videobeschreibung. Und äh, das heißt auch lange nicht, dass du gewinnst hier, ne? Ich nichts drauf ein, aber das weiß ich. Und weil ich selber ja auch Teilnehmer bin, äh, möchte ich ja die Veranstaltung nicht selber filmen. Und darum bin ich ganz dankbar, dass ich jemanden gefunden habe, Beziehungsweise hier der Peter hat jemanden gefunden, nämlich seine Tochter, die Kim. Genau. Und die Kim, ähm, ich bin dir erstmal sehr dankbar. Dankeschön dafür, dass du, dass du das, das hier machst heute. Und die Kim <lacht> hat selber auch einen Kanal. Könnt ihr mal auschecken. Link hier in der Videobeschreibung oder oben in der Ecke mal draufklicken. Dein Kanal heißt This Is Kimski. Und ja. Was erwartet uns da bei dir? Äh, also momentan mache ich sehr gerne Podcast meiner Freundin zusammen, aber ich blogge auch viel ähm, oder mache allgemein so ein bisschen Beauty-Kram, Fitness-Kram, sowas halt. Hello, meine lieben Freunde und willkommen zu meinem allerersten Vlog auf meinem Kanal. Ja, ich muss auf jeden Fall noch eine fette Kühltruhe mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie ich das gleich alles ins Auto schleppen soll. Äh, weil ich habe ganz viel Obst geschnibbelt. Mhm. Also ganz was anderes, was wir hier machen, checkt das mal aus, klickt mal drauf, ne, Support ist kein Mord, Kim unterstützen. Ja Freunde, natürlich gibt es auch was zu gewinnen, es gibt äh, einen Preis, es den ersten Preis und der erste Preis ist, ist der, na, ist nicht der Fahrradwohnwagen von Hülse, ist der, ist der Rainer, also ähm, nicht der Rainer direkt, der Rainer ist ja auch dann Mitglied der Jury und äh, der Rainer hat äh, gesagt, der lädt den Gewinner, die Gewinnerin, hätte ich fast gesagt, es sind ja nur Männer, ne? was ich auch nicht wieder schief gehen konnte. Schade, ja. Äh, jedenfalls der Gewinner wird eingeladen von Rainer und Rainer bekocht ja. den Gewinner und das ist was Besonderes, weil Rainer war ja mal Teilnehmer beim richtigen, perfekten Dinner. Und so sind wir überhaupt hier auf diese ganze Idee gekommen mit dem Ganzen. Das war ja auch ein Teil davon. Ja. Und darum schon mal schönen Dank dafür, dass du den die Preis äh, gestiftet hast sozusagen, den ersten okay. und einzigen Preis, also dich. Und da äh, freue ich mich schon drauf, wenn ich dann eingeladen bin bei dir. Ne? <lacht> gehe ich von und aus. Äh, den Preis. Können, dann. Wir, können wir drüber reden, Der Preis dann, genau. Alles klar. Ne? Ja, ich äh, bin Michael, oder auch äh, die meisten nennen mich Hülse. Ja, was koche ich denn heute? Ich versuche mich mal an Kartoffelpüree äh, mit gefülltem äh, Filet. Mhm. Und äh, wenn, wenn ich es noch schaffe, dann gibt es auch noch ein paar Pilze dazu. Das hört sich sehr <lacht> lecker an. Gucken, ob ich es hinkriege, weil bei den kalten Temperaturen ist das immer schwierig. Wir schauen mal. Mein Name ist Peter vom Kanal Black Max ja, und es wird richtig gut und jetzt muss ich muss ein bisschen näher kommen, ein bisschen flüstern, weil die sollen nie wissen, was gekocht wird. Noch nicht mal die Jury weiß das, nur ihr wisst das jetzt. Und zwar koche ich heute ein polnisches Rezept, das heißt Jurek. Das ist eine Jurek-Suppe und äh, auf Deutsch müsste das heißen äh, saure Suppe oder so. Also, wenn ihr ich wissen glaube, das wollt. Ist nee, nein, der ist noch was anderes. Also wenn ihr wissen wollt, ob es was wird und wie weit ich komme, bleibt dabei. Mhm. Hi, ich bin der Olli und ich werde heute die irische Landmine vom Feldkoch machen. Hast du schon mit bekommen? Ich wollte eigentlich mal Koch werden, aber bin dann ganz was anderes geworden. Ich bin unter Tage gelandet im Bergbau. Okay, dann sind wir gespannt. So, hi, ich bin der Felix vom Kanal Felix Radelt. Ich koche heute bei unserer perfekten Outdoor-Dinner-Koch-Challenge eine Mitternachtsuppe bzw. Party-Eintopf mit ganz viel Fleisch, Gemüse und ganz vielen, ganz vielen leckeren Sachen und hoffe, dass ich damit gegen die ganzen anderen Nasen hier bestehen kann. Ich bin der Harry von Harry Radelt und ja, freue mich hier heute mit den anderen Kollegen zur Koch-Challenge anzutreten. Bei mir gibt es heute... Lachs auf grünen und weißen Bandnudeln mit einer leckeren Käse-Sahnesoße und Blattspinat. Und, ja, und wenn es die Zeit hergibt, dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Nachtisch. Ja, mal schauen, was die Jury sagt. Ja, ich bin der Zwobo. Ich mache seit äh, fünf Jahren ja meine Outdoor-Videos auch mit, mit Übernachtungstool und auch Kochen. Also fünf Jahre outdoor Kocherfahrung, wenn man so will. Und bei mir gibt heute was typisch Westfälisches. Es gibt nämlich Grünkohl mit Mettwurst und Bratkartoffeln. das hört sich lecker an. Ja, hoffentlich äh, ist die Jury davon auch überzeugt. <lacht> Warten wir ab. Ja, na. Ich muss mal gucken, ob das vorbereitet er darf, ja. Ah, wunderbar, alles ja, handbrötchen Das sieht gut aus. Ja, aber wenigstens sagt man ja irgendwas mit Kartoffeln. Ach du Scheiße. So, und dann die nächste. Was ist das denn? Alter, Ich weiß nicht, das ist. Haben wir schon. Ah. Oh her. Hier ist jemand bundeswehrtechnisch unterwegs. Das kann nur Peters sein. Kann... Okay. Ja, kann nur. kann nur da. Oh, das brauchen wir nicht alles? Bitte ein Stuhl? Das wird ein Stuhl. Ah. Hoffe okay. ich. Dann wird vom Hund beobachtet, ob alles richtig gemacht wird. So. Kommst du Stress? Das ist aber größer. <lacht> Die Ortliebs sind ja kontrolliert. Das ist top, was das aussieht. Ich glaube, wir werden ganz, ganz spannende Gerichte erleben. Ähm, aufgebaut ist. Ihr seid alle fair und gleich angezogen. Mit mir egal, ich koche das jetzt so. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, ab jetzt. Eine Stunde, das heißt, wir sind um 10 nach 1 mit unserem Gericht fertig. <lacht> oh. Der fackelt direkt alles an. Ah. Feuer frei hier. Ja. Hier wird schon fleißig geschnibbelt. Natürlich. Es gibt da ja nichts zu essen. Das stimmt. Der Hund ist mein Zukoch. Ja. Auch hier werden Kartoffeln geschnibbelt. Hier geht es ja schon richtig ans Brutzeln. muss oh. ja richtig anbraten. Es gibt äh, Lachs an äh, bunten Nudeln mit Blattspinat. Und ja, wenn es Gut läuft noch. S'more zum Nachtisch. Okay. Als erstes jetzt muss ich der Grünkohl ist ja frisch vom Markt gestern. Ja. Der ist noch blanchiert jetzt, dass das die Bitterstoffe raus sind und ähm, cool. ist da auch schon mit drin, dass die ein bisschen ähm, Aroma mit reinkommt. Aroma mit reinkommt, ja. das Ganze und dass ja auch ein bisschen knackiger wird. Okay. So cool Und du hast ein Messer mit deinem Namen drauf. Ja, das ist relativ <lacht> neu, mein neues Küchenmesser. Oh, das ja, also ist super. Ja. Von dir wird ja, was machst du? Ja, es gibt eine polnische Suppe, und zwar in Jurek gibt es. Okay. Äh, mit Mettwürstchen und Knoblauchflin und so. Und ja, mal gucken. Und als Dekoration habe ich mir überlegt, gibt es dann noch was kleines Dekoobjekt. <lacht> genau. So soll es aussehen. Ich es gibt ein Kartoffelpüree mit, äh, mit gefülltem äh, Ja. Gefülltes Schweinefilet? Ja. Womit füllst du, wenn ich fragen darf? Mit äh, Kräuter. Ähm, Frischkäse und Basilikum. Ah, okay. oh. Und dazu Super. hoffe ich auch noch Pilze, an Teig. Teig. Super, okay. hört sich sehr lecker an. Also. Das wird also gehacktes, angebraten, mit Worcestersauce, Tabasco und Knoblauch. Mhm. Dann kommt dann Kartoffelpüree drüber. Und darunter kommen dann noch Erbsen mit Mördern als 65. Okay. Super. Ja. Also. Das Ganze dann mit Käse lecker. überbacken. Fand ich sehr lecker. Nee, lecker Überbacken. Wie willst du das denn im Krankheir machen mit dem Überbacken? Ja, man hat so seine Tricks, Nee, oh. wir, wir, wir warten ab, wir gucken uns das an. Ja super, alles gut. Also, viel Erfolg. Dankeschön. Spaß? Ja. Ach komm, sind ja nicht bei so armen Leuten hier. Da müssen ja so viele satt werden. So, der Grünkohl ist jetzt blanchiert und jetzt muss der, damit der nicht weiter gart, wird er jetzt, äh, kommt jetzt das kaltes Wasser hier. Ach so. kommt die Knobi dazu. Oh, hm? das sieht schon gut aus. Knobi. Oh! Mit wird alles gut. Und ein Gast ist auch Und gut. ein Gast ist auch Jetzt Es ist mir nicht alles weg, das will ich Jury, du. Ich für die Julie da. Das sieht hier noch viel Gemüse aus. Ja, Gemüse muss auch immer mit rein. Nur Fleisch geht nicht. Ausgewogene Ernährung. Läuft hier alles nach Plan? Noch, ja. auch mal. Ja, passt. Bisschen Zeit ist noch. Wir sind gut im Plan. Sehr schön. Und bei mir ist jetzt gerade halt so die Situation, wo ich halt tausend Sachen gleichzeitig machen muss. Deswegen muss ich immer so ein bisschen Auge drauf halten, das hat auch alle was wird. Das ist jetzt Hackfleisch, Zwiebeln und Gyros. Alles einzeln angebraten und das mache ich jetzt noch mal ein bisschen heiß. Runan hat gesagt, ganz klein. Du musst es ganz klein schneiden, mein Guter. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe, ganz klein schneiden. Da ist der Grünkohl drin. Das riecht auch schon ein bisschen westfälisch. Ne? Mhm, das riecht gut. Danke. Ich hoffe, das schmeckt auch. Ich hoffe, das wird schmecken. Das ist Ein Power drauf. Hast du schon mal irgendwie die Hause so ausprobiert? Jetzt das habe ich zweimal die Woche ausprobiert die letzten Monate. Oh. Nein, Quatsch. Ich habe das, <lacht> dreimal insgesamt vorher einmal ausprobiert. Und hat es ähm, also kochen. Ich habe das schon mal öfter sonst gekocht, aber wegen der Reihenfolge jetzt mit dem kleinen Tischchen mit den Töpfen, wie man da sinnvoll ähm, die Töpfe benutzt ne? mhm. oder die Bratkartoffel nicht zu früh fertig hat, dass sie matschig werden und sowas, ne? Hat schon mal jemand Probe gegessen? Oder? Nö, da gebe ich nichts von ablaufen. <lacht> also schmeckt so gut, dass es selber ist? Ja. ja dann kann es ja noch was werden. Meine hören. Töchter sind ja auch äh, vegan, Vegetarier dann ne? ist es auch schwierig, das so. zu Hause. Ja, okay, das stimmt. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Wein. Das reicht nämlich hier schon. Mm. Oh, da kommt eine Tüte zum Einsatz. Oh, no! Hallo? Ist das erlaubt? Ja. Okay. <lacht> Alle, was man im Baumarkt kaufen kann. Äh. Im Baumarkt? <lacht> ich glaube, die kriegst du nicht im Baumarkt. <lacht> Oma hat gesagt, schön rühren, damit es keine Klümpchen gibt. Mhm. wenn Oma das sagt, Oma hat recht. Ja. Aber genau, ja, so kriegst du es schön bröselig. Super! Bei dem Wetter macht das Kochen noch mehr Spaß, oder? Ja, ja. dann auf jeden Fall. Genauso muss das sein. können wir können wir ich würde auf dem Campingplatz nie kochen ohne ein bisschen Bier ne richtig das Tischen ist geil ne also das ist cool ne? das, Und das finde Bier ich gar nicht so schlecht Und das ist auch echt stabil Und das ist stabil, ne? ja ich baue hier den Tiger nach. okay darf ich ja klar ich muss so gut machen. Nee, alles gut ich kann das selber ich glaube ich so hoch schon ne ja ja das setzt dir an. Oh, mach kleiner, mach kleiner. Schon leicht du machst sie auch aus rohen Kartoffeln? Ich mache das aus rohen Kartoffeln. Genau, und dementsprechend musst du sie schön dünn schneiden. Die ne? werden klein, ich, mach, ich mach da gleich kleine Würfel draus, die ich werden nicht geschält. Oder kleine, so. kleine Würfel. Ja. Ich mag das gerne, wenn, die, wenn viel Rostaromen dran sind. Mhm. Und so kriegt man die auch gut garen. Genau. Die werden auch schon noch fünf Minuten mit da, da drinne durchgaren. Die sind nachher hoffentlich noch bissfest mhm. und haben dann Geschmack. Wir werden es ja. erleben. Ne? Wir werden es erleben, genau. Cool. Ich mag das jedenfalls Unten, genau. ich denke, oh, bei Gas passiert es ja Gott sei Dank, weil die jetzt gezielt nach oben weggeht. Ne? Ja. Nee, nee. Wer gut ist, äh, darf das auch wissen. <lacht> ja, du hast es noch nicht probiert, ja. Deswegen, das kommt zum Schluss. Bewertet wird ja nur der, nur der Geschmack, ne? Ja. Ne, weil geh, geh mal selber drüber, merkst du unten noch den Boden. Ja. Ne? Das zum Thema. Wasser anbrennen lassen. Alles ja. <lacht> ja, wird gut. Also, super. Jetzt werden jetzt die Zwiebeln geschwitzt rein. und die Pinienkerne sind auch schon fertig. So als kleines Tüpfelchen. Die decke ich jetzt ab, damit sie nicht ganz so pappig werden. Dann gibt es jetzt Zwiebeln, Knoblauch und dann geht es an die Soße. Und dann sind wir schon fast fertig. Yeah. <lacht> das hier, das ist ja auch ein pop Das ist Helle hier. Da ist der Knoblauch drin, ja. die Kartoffeln. Oh. Hast du extra noch Eier angemalt? Ja, du hast extra Eier angemalt hier. Sagenhaft. Schon mal für Ostern. Aber die Eier sind kacke. Das habe ich mir auch anders vorgestellt mit den Eiern hier. Das ist Ja, kaum gepellt, das ist... Nicht mal Eier pellen Ja, das ist ein Da könnt ihr mal an, Eier für ein Ei. Hey, unglaublich. Hätte ich besser selbst gekocht, ey. Läuft hier alles nach plan? Alles bestens. Nicht auch gut an der Zeit, nehme ich an. Ja, es dauert noch 25 Minuten. Hast noch. Ach, das reicht. Ich hab den ein bisschen klein gerissen, damit er nicht ganz so großen genau. Babyspinat war, nicht zu kriegen, auf dem Markt heute. Und du mit dem Zusammenbasteln vom Hund? Ja, deswegen ich wollte ich die Augen daraus machen, aus dem Ei, aber... Aus dem Ei? Aber das ist mhm. doch hier nicht aus dem Ei, oder? Nein, da ist ein blödes Bier aus dem Ei, aber ich habe keine Olive. Ist ja, die Zähne sind aus Mais Und ich hab Marshmallow genommen. Und eigentlich habe ich mir so gedacht, dass das hier die Augen werden. So halt, ne? Ein Auge hier. Eine Mini-Salami von Felix. Ja, der hat ja auch ein großes Herz, der Felix, ne? Da denkt der denkt ja mal an uns, danke schön, danke Felix! Ja, wahrscheinlich sind die so scharf gewürzt, dass jetzt eure Geschmacksnerven so betaubt werden, dass ihr nicht mehr abschmecken Weißt du? Das ja. wäre dann so ein trojanisches Pferd. <lacht> Wer weiß, ne? Boah, da hier sind ja welche Einspritz äh, äh, ja. erkennen, oder irgendwie Abführmittel, den traue ich dann auch noch zu, ne? Ja. Nein, der Felix ist ein ganz fairer. Nein, wird ja nie was machen. Felix ist ein echter Rocker und echte Rocker, die sind echt. Also. Äh. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen so. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja. Es ja, ist so was es so sein soll. Hast dir viel Mühe gegeben. Hat sich stets bemüht. Ah. <lacht> <lacht> <lacht> das sieht auch schon gut aus hier. <lacht> Ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr guter Dinge, dass das alles hier was wird. Und äh, dass ich gleich auf jeden Fall den ersten Platz mache. <lacht> ja, die anderen, was ich so gesehen habe. Peter hat zwar einen Astreihen Tomaten-Dacklauf-Kette gekriegt, hätte ich echt nicht gedacht. Mit Marshmallow als Zähne. Sieht echt gut aus, das Ding. Zum Glück wird Anrichten nicht bewertet, weil ansonsten hätte Peter auf jeden Fall schon gewonnen. Und das finde ich ja natürlich nicht so gut. Andererseits bin ich guter Dinge, sollte wohl was werden. Ja. Jetzt kommt der Lachs zum Einsatz. Genau. Wie ja, lange braucht der Lachs ungefähr? Das geht, der geht relativ schnell, der muss nur angebraten werden, weil der nachher in der Soße, die schon fertig ist, mitköchelt. Und dann sollte das eigentlich also funktionieren. Ich denke schon, ja. Geistert, hätte ich nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht, die kommt hier mit so einem Beutel Pulver für. Das ist Für, für, Wegesan, äh, für, für Kartoffelpü und dann äh, eine Bratwurst dazu Nein. Und dann, mh, wow. Nein das, das ist ja schon dann, das ist ja die Idee ja. einer Geschichte, ne? Auch mal ja. Richtig was. Was man unterwegs ist, auch richtig was kochen kann, man muss sich immer nur Sachen einrühren, auch wenn ich ein Fan davon bin, immer meine asiatischen Nudelsuppen da ja. aufzugießen. Was, was keiner von der stadt erwartet hat, stadt so viel Ehrgeiz ist dahinter. Definitiv. ja Und jeder sagt, ich lasse mich da nicht also lumpen kann ich wohl nicht ja, ja lass ja. mir da was einfallen. das ist klar. Ja. wurde ja auch immer viel äh, Witze gemacht ja, so. genau. und äh, äh, geblödelt und sagen ja ja, ne? Peter sagt mhm. immer, ja ich gehe einfach hin und und äh, bring eine fertige Suppe mit und mach die nur noch warm und so. War klar, ja. dass er das nicht macht, ist ja, ja. logisch. Natürlich Man muss sich so auch auch nicht so <lacht> ich auch Regeln unterwerfen. Ich habe auch meinen Stolz, ja. Und schon, Jetzt läuft. Läuft. Wie <lacht> noch? Noch besser geht's nicht. Heute ist ein schöner Tag. Und das Essen wird viel schneller fertig als geplant. Ja, Viel Zeit ist ja nicht mehr, ne? 15 Minuten. Ja, aber ich bin eigentlich fertig. Okay, perfekt. <lacht> so also gut wie. Äh, für oh. mich ist es ja auch wichtig, dass ich sauber, ordentlich arbeite, ja. hygienisch arbeite ja. Ja, und auch Produkte verwende, die oh. ich jetzt nicht unbedingt irgendwo ja. eingerührt habe. Das sieht schon sehr lecker aus. Jetzt kommt gleich der Pfiff. Dann, aber irgendwie fällt das halt aus. Ne? Mega! Harry, mega! Auch fertig. Ich bin fertig. ja. Ich bin fertig. Mit dem Nachtisch hat, glaube ich, das schaffe ich zeitlich in den drei Minuten nicht mehr. Was Aber wolltest du denn machen? Ich wollte äh, Smore machen. Das sind Marshmallows zwischen zwei Cookies. Mm. Und ich wollte die dann über die Flamme eben noch anrösten. Das geht eigentlich relativ schnell. Vielleicht in der Anrichtezeit noch. Mal ja. gucken. Hier auch oh, fertig. Die Aufsicht. Ja, die Bratkartoffeln müssen noch ein Momentchen. Ich weiß gar oh, nicht, wie viel Zeit ich noch Zeit habe. Zeit ist nicht mehr. Oben. Was? Fünf Minuten? Oh. Fünf nach eins, glaube ja. ich, ne? Verändern? Sind die genau richtig? Ja, okay. <lacht> Ein bisschen Farbe nehmen. Sind ja so ganz klein extra. Und roh, da passiert nichts. Hallo? Was hat der denn? Der hat schon die ganze Zeit was angerichtet hier. Also, meine Suppe ist perfekt. Die ist perfekt. Das, das ist schon nichts. gekostet? Oh, da ist nichts angebrannt, nix, da ist nichts angesetzt, da ist alles schön, wie es sein muss. Wolltest mal kosten, Kimi? Mhm. Komm, ich gebe dir mal so ein Löffelchen. Wir sind ja hier unter uns. Du gehörst ja nicht zu Jury, also darfst du kosten. Du weißt ja, wie Oma super schmeckt. Oh ja, das ist echt spannend. Dann kannst du sagen, äh, taugt was oder taugt nichts. Sehr gut. Kommt nah an Omas ran. Ja, nicht so gut wie Omas, aber. Hallo, ist bitte, gut. ja. Da steckt sehr viel Liebe. Hat noch Potenzial, ja. Habe ich aber zum ersten Mal alleine gekocht, ja, für Oma. Ja, jetzt muss es immer für Oma kochen, nicht nur Oma für dich. Ach, stimmt, Oma Zum Glück guckt Oma hoffentlich kein YouTube. Das Video zeige ich ihr. Oh, und ich doch noch eine Nachttasche. Ja. Es hat geklappt, zeitlich. Ja, eine Minute hast du noch. Das nennt man Smore, gehört in Amerika zum Outdoor-Kochen einfach dazu. Und ja, ich hoffe das schmeckt auch. Ich habe es noch nie ausprobiert. <lacht> Wir sind Ein. ja Einen habe ich. Mitternachtssuppe bzw. Party-Eintopf mit Hackfleisch, Gyros, Mini-Salami, Paprika, Zwiebeln, Mais, Erbsen, Tomaten, Tomatenmark angeröstet mit dem super Tipp von Idia, äh, alles mit Rotwein abgelöscht, Schmelzkäse, Sahne, Brühe, das ist alles mit drin verarbeitet. Endlich einer, der sich ordentlich... Ach stimmt, wir haben nur drei Jurys. Ne? Genau. Ich hatte dazu auch noch frisches Brot, einfach noch so, weil zu so einem Eintopf, so habe ich mir gedacht, ein bisschen Brot oder Bier. Gar nicht also, verkehrt. Also Jury probiert... Ach, das ist okay. Ich finde es gut gewürzt, Ja. das ist, ist nicht zu so so viel. Krass. Manchmal genau. haben diese Suppen ja so... Genau. Aber hat er genau getroffen. Mhm. Genau. Was, me was meinst du? Also lass uns dann zusammennehmen, bevor wir... Äh, darauf beeinflussen lassen. Genau. Also der Felix bekommt von uns einmal von mir eine 7. Nochmal eine 7 und eine 7. Nicht so viel. Nur, nur ein kleinen Happen. Nicht so viel. Stopp. Ja, stop. Du wirst danach hinterher schreien, dass du mehr willst. Dame. Achso, Entschuldigung. Ich. Danke, alles gut. Jeder hat Nicht so eng. Warte, du kannst auch ein das ich will, ja. Lecker. Das Danke, direkt. das freut mich sehr gut das ist also auch was was ich tatsächlich auf Natur kochen würde mhm. der Lars hat es tatsächlich mal äh, gemacht also er glaube ich Alpe Aria gefahren ist bin mir nicht sicher oder München Venedig mhm. ähm, so, das ist ein das nennt sich S'more. Das ist ein gerösteter Marshmallow zwischen zwei Cookies und das ist in Amerika tatsächlich bei so Outdoor-Grill-Events ja, tatsächlich stimmt. gang und gäbe. Ja. Wer ist der Süße? Die Dame. Die Dame <lacht> probiert's. Bitte. Wenn, wenn Bedarf ist, ich würde dann halt noch passend mehrere machen. Ähm, habe extra Cookies genommen mit äh, Dreierlei Schokolade. Ne? Normal ja, kann man auch mit ne? Nutella <lacht> ah, okay. äh, Mir mir persönlich äh, fehlt hier jetzt ein ganz klein wenig Würze. Wie war es auf dem ne? Aber das kommt ah, durch ne, die Nudeln. Ja, mhm. ja durch die Nudeln. So, also, also, aber ich muss ich den Prozess lacht. ja dann halt, ich muss es gegensteuern. Ne? Also da gibt es ja auch so, das verträgt sich auch sehr gut mit also, Kaiserschustern ja, oder oder ja. oder ne? ja, und ja, da eine Zitrone, genau. Da ein wenig mehr Intensivität reinzubekommen. Ja, ne? Ich nehme die 7. Okay. Also, 6. 7, 7. Okay. Auf dem wir gleich nochmal Wasser nachspülen. So. Ja. Du schmeißt von allem, was da drauf ist, mit allen Komponenten. Das kriegst du auch, ne? So. Ja, ich hab verstanden. Danke. Okay. Guten Appetit. Okay. Toll. Kartoffeln sind, ja. sind ja. auch auf dem Punkt. Die ja. Probe waren also vorher auch mal gucken, dass man die nicht zu ja. roh lässt. Und klar, natürlich die Metwurst, die bringt den Geschmack. kräftigen Geschmack ja. mit rein. Ne? Also auch nichts gewürzt sonst, außer jetzt Zwiebeln, ja. ein bisschen, bisschen Brühe. Ach, kann man ganz ja. ehrlich sagen. Ich ja. habe immer gedacht, ich mag keinen Grünkohl. Ja. Ich habe es vorher nicht gesagt, weil das hört sich mal so das ist an. Also, weil du kochst dann, mache ich gar nicht. Oder? Ja. Genau. Aber so also, richtig geil. Der ja. ja, ist frischer Grünkohl vom Markt halt. Ne? Der ist gestern auch ja. auf dem Markt gestanden. Und ähm, ja. Das hat schon weniger Geschmack als das von Kavi. Ja. Weil es einfach war. witziger war. würziger ja. Und äh, oh. auch der Trinkko, der war noch so ein bisschen knackig. Ja. Das äh, liebe so, Genau, und so das, das ist tanken. Genau, und ich glaube, das ist auch jetzt das, was wir auch so oh. bei der Challenge haben, es ist auf dem Punkt. Ne? Ja. Es ist jetzt auf dem Punkt auch angekommen, kommt, weil ich und ähm, so. trotz Warm halten, genau. es den vollen dir, weil ich Genau, Auch die Kartoffeln. Äh, genau, Schicht, also Pumpkin, genau ja, das wie das schneiden wir. Es kommt ja auch ja, ja, genau. der Challenge nach. Mit ja. wenig, wenig genau. Produkten, einfachen Produkten, mit dich dann auch ein ja, genau. gutes, schmeckendes Essen ja. zu machen, ne? Meine ja. Meinung. 8, sogar 9. Du hast sogar einen Ring. 8, 8 und die 9. Also normalerweise wird er so serviert in, in so einem größeren Brot <lacht> und dann kommt hier die Suppe rein. Okay. Oh. Und wird normalerweise daraus gegessen, mhm. aus einem Leibbrot. Oh. Aber das wäre dass so testen wollt. <lacht> Dankeschön. Sehr gerne. Salzscharf, würde ich sagen. Das kommt wahrscheinlich von der Mettwürste. Ja. Dann hatte er ja so eine... Die Tüte hat es gemacht. Eine Tüte dabei. Er sagte, ja, die, die hat nicht auch Salz, Salz mit Salz drin. Da ja, also Salz sind ja auch Gewürze ja. mit drin. Und dann kannst du natürlich so ein Gesicht ganz schnell mal daneben ja. hauen. Aber ich finde für das, dass er im Grunde genommen das ja das erste Mal gemacht hat. Mhm. Genau, genau. Das, das sollte man auch, auch mit einbewerten, erkennen, auf ne? jeden Fall. Also ja, ich ja. zum Beispiel sehr gut mhm. Das war die Konsistenz, das war diese, diese ja. Schwanzigkeit, diese Creme. Ja. Genau. Die habe ich beim ersten vermisst. bei ja. war ja auch so ein so, ja. die waren mir ja. ein bisschen zu dünn gewesen. Dann, weil in der ja. Ja. Das war jetzt, fand ich viel besser. Ja. Ich bin dreimal sechs. Oh. <lacht> okay, wir sind uns einig. Dreimal die sechs. Nicht zu viel. Aber auch nicht zu viel. Nicht So, ja. Ja. Genau, wir würden gerade die in der Hand, das geben wir einfach einmal. Tut ein bisschen weh in der Pfanne zu ja. schneiden. Du kannst mir ein ganzes geben, ich habe ein Messer. Ich habe hab was Hunger, ne? <lacht> Nein, ich habe ein Messer und Gabel. Jahr Ich auch aus. Mach dir aber trotzdem in den Spieß, ja? Das kannst du dir, kannst du anfassen. Danke. Schön. Hast du ja. die Soße mit Wein gemacht oder so? Ja. Okay. Waren Schweine, Danke. Das war nicht ganz durch, ne? Also genau. da ist dann halt äh, die Geschichte. Ein bisschen zäh. Genau. Ja gut, okay, das kann das jetzt ist nicht ganz durch, bisschen war, ein bisschen Zeit her. her bisschen mit, genau war es. Oh, Dadurch. Ne? Also gut, Schwein ist man ja auch nicht ganz durch, aber es war auch jetzt teilweise ein bisschen roh. Ne? Also, an den Seiten. Das ist trotz der Stunde hätte man das vielleicht ein ganz klein wenig länger ja. jahren müssen. Ja. ich Würze fehlt, ne? Ich. Ja, also ich kann das Party so. Gehacktes mit Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Salz, Tabasco, Worcestersoße, Erbsen und Möhren, dann mit Kartoffelpüree als Deckel und dann oben drauf geschmorten Käse, das Salami. Okay. okay. Wir müssen fair sein, es war eine Dose Erbsen und Möhren. Ne? Also, wo ähm, ja, andere Knoblauch haben geschnippelt. Ne? Hast Nein, also ich habe die Entfindung. Ich kann schon mal verkünden, dass keiner von euch den fünften Platz hat. Wir sind sechs oder Den oh, Also, es gibt keinen. 6. und 5. Platz. Oh, ja, also, guck mal. Es gibt kein Verlierer. Ja. Wir fangen mal mit Peter an, weil Peter derjenige war, der da jetzt das erste Mal gekocht hat. Aha. Und wir äh, haben dich mit 18 Punkten bewertet. Ähm, das Essen war super, aber leider viel zu salzig. Okay. Wir haben gesagt, Peter ist verliebt. Genau. Ja, aber ja, das muss so. Verdient. Meine Tochter hat gesagt, er ist doch zu lasse zu wenig. Oh. <lacht> Bist du verliebt, oder was? Also nee, auch aber das das ist die du ja, eigentlich das ist schon <lacht> ich ich aber Du hast dir so viel Mühe gegeben, das wirklich alles zu präsentieren in dem, in mit dem, dem Brünchen Brünchen war geil. und mit ja. dem Tomatendackel und so. Ja. Also wirklich super. Hast du klasse gemacht. Ja. Großes Ding. schön. Danke, Der nächste Köse. Eigentlich tut das so ein bisschen im Herzen weh, weil ja. du hast dir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Aber vielleicht war das ein bisschen zu viel Mühe. Das Fleisch war leider nicht ganz durch, war noch so ein bisschen roh. Ähm, wir haben dich auch mit 18 Punkten bewertet. Alles gut. Ja. Der nächste ist Olaf, auch mit 18 Punkten. Olaf war, glaube ich, unser Kandidat, wo die, wo die Meinung, ich will ja gar nicht sagen, wer was, das ist ja egal. Ja, haben wir am so längsten ein bisschen, So ein bisschen auseinanderging. Ähm, die Entscheidung ist schwer gefallen. Die Entscheidung ist schwer gefallen. Ja. Ich habe das Konzept, glaube ich, gut verstanden. Dass mit diesem I, für mich war das ja so ein irischer Eintopf oder so. Ja. so gesagt. Das äh, fand ich dann, fand ich dann äh, Gut, dann ist es durch Geschmackssache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, diese Worcester-Soße, die du da reingemacht hast, ja. ich glaube, das war dieser Hauptbestandteil, der da drin war. Und das, das, ich fand das lecker, aber es ist wahrscheinlich auch Geschmackssache wie alles im Leben oder so. Ne? Dann sind wir so ein bisschen, nicht viel, aber so, so ein bisschen. Manchmal haben wir 18 Punkte gehabt, in denen immer alle drei 6 gegeben haben. Und manchmal gibt es halt auch 18 Punkte, in denen man 5, sechs, sieben hat oder Der nächste ist Harry. Das tat eigentlich auch so ein bisschen weh, weil ähm, die Grundidee fanden wir eigentlich alle super. Leider ist das alles so ein bisschen, ja, ich sag immer, pampig geworden ineinander. Die Nudeln waren zu durch, dass die das alles irgendwie aufgesaugt haben. Da fehlte dadurch dann die Würze. Vielleicht wäre es schöner gewesen, wenn der Lachs nicht da so mitten mittendurch gewesen wäre, sondern einzeln. Gut fand ich das, die Kerne da drin. Das, das, das, das war schmeckt drin auch perfekt. richtig ruhig, dieses Geröstete und so. Ne? Und das Süße natürlich. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Somit haben wir dich mit 20 Punkten bewertet. Ja. Aber schon... So, jetzt geht es um Platz 1 und Platz 2. Unsere lieben Felix und Svobo. Also wir haben ein Gericht gegessen, wo man dann <lacht> sagen konnte, das war richtig lecker. Das hat uns, ja. hat uns allen gut geschmeckt. Wir haben auch von den Punkten her waren wir alle gleichgelegen. Ja. ja. Und ähm, das war so, so ein Gericht, wo du gesagt hast, ja, das könntest du dir jetzt einen richtigen großen Teller von könntest du dir sofort in den Kopf hauen, ja. weil das ja. war richtig sauber, das war richtig lecker. Frische genau. Zutaten. Ja. <lacht> ordentlich, ordentlich auf den Punkt gebracht. Ja. Ne? Und Geschmack passte. Ja. Ja. Ne? Ja, und bei dem anderen. Ja, ja. ja. <lacht> also bei dem Erstplatzierten. Ja, bei dem Erstplatzierten hätte es besser sein können. Weiß ich nicht, aber... Nein, beim Erstplatzierten, ja. ich bringe das voll auf den Punkt. <lacht> beim Erstplatzierten war einfach, die Einfachheit war der Gewinner, ja. schlichtweg einfach. Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen, weil ähm, es war, wir haben, wir waren uns einig und haben gesagt, äh, lenkt bitte den Kandidaten ab, wir klauen ihm den Topf. <lacht> ähm, das hat, das hat wirklich gut, gut gemundet ja. und da waren wir uns eigentlich auch so gut wie einig. Ne? Also ja, ja, ja. Ne? hau raus, Nicole. Also, den zweiten Platz hat Felix Ich möchte aber noch mal erwähnen, weil es ja auch in Tippitoppi ja. immer wieder sagte, er wollte ja, ja nicht unbedingt auch. gewinnen. Ja, weil er gesagt hat, ja, du wieder das in der Schiebung. Wir haben lange ja. überlegt und lange diskutiert, aber grundsätzlich kann man eigentlich sagen, der erste Platz ist sofern gerechtfertigt, der Einfachheit halber. Ja, es war alles perfekt. Es, es, es hat wirklich funktioniert und es war auch der Challenge angeglichen, die wirklich wenig Komponenten mit, mit einem hervorragenden Ergebnis. Das ist halt einfach, glaube ich, das, was jetzt auch wirklich gezählt hat zum Schluss. Genau. Ja, das war so das war auch. Ja. Danke, oh, ja. Ja. Ja, das war ein bisschen, haben reiner ja. gewonnen. Am <lacht> zweitplatzierten haben wir, so, sind wir auf 21 Punkte ich richtig. Dann genau dann beim Sobo sind wir tatsächlich sogar auf 25, 25. Punkte gekommen. Ich ja. genau. bin mir nicht so. sicher ob er einfach nur unverschämtes Glück gehabt hat oder ob er wirklich richtig gut kochen kann. Ja. Der hat da die ganze Zeit rumgekaspert und rumgemacht, hat noch Social Media, Instagram bestimmt. <lacht> und ich habe gedacht, wie sieht das aus und wie schmeckt das? Und alle drei Komponenten waren für sich perfekt. Der Grünkohl war noch knackig, ja. die scheiß Bratkartoffeln ja. waren richtig künstlich ja. noch gewesen. <lacht> die und dann die von und gedacht, der Wurst. Die war auch nicht zu salzig. Nee. Da, ich, das war perfekt. Ja. Ja. Ich bin ganz happy, Ido. Ich habe gegen, gegen unseren Chef... Aber mir ist egal, ich koche das jetzt so. Ne? Ne? Und gleiche Punkte jetzt, wie der Böse, also dann also, fühle ich mich gleich als Sieger. Jeder ne? <lacht> von euch ist Sieger, weil ihr alle ja. einen super Job gemacht habt. Das hat super Spaß gemacht. Eine mega Challenge, ja. Also wirklich. Ja. Ah, <lacht> Ärgerlich. Ja, liebe Leute, das Ganze wäre heute auch gar nicht möglich gewesen, wenn wir nicht auch eine Ort eine Location gehabt hätten, wo wir das Ganze machen hätten können, beziehungsweise wo wir es auch gemacht haben. Und ich bei dir hier, Michael, da darf ich nochmal lieben Dank, dass ja, du das, das, das ermöglicht hast hier, deinen Garten sozusagen zur Verfügung gestellt hast für uns und dass wir auch ein bisschen einen netten Ausklang gemeinsam hier haben. Freut mich total, Dankeschön dafür. Aber es sollte auch nicht unerwähnt ja, bleiben, dann dürfen wir auch alle wissen. Also, ihr seid jederzeit gerne willkommen können wir gerne jederzeit wieder machen. Also ja. es gibt ja auch noch eine Revanche, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ne? Ja, wir eine Rechnung offen haben, würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ja kein, kein Feind im Sinne gewesen. Aber das hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, dass euch als Zuschauer auch. Und da schreit ihr ein bisschen ja. auch noch wieder runter. Natürlich. Es hat wirklich allen Spaß gemacht und äh, wir werden es wiederholen. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, uns hier beim, beim Kochen zuzuschauen. Und vielleicht den einen oder anderen motiviert, mal selbst unterwegs was, was Frisches zuzubereiten. Und nicht nur so, wie ich sonst eigentlich. Immer aus der Tüte zu kochen. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, die Sachen, so weit wie möglich, die die anderen hier gekocht haben, vielleicht auch mal zu kochen. Ich habe es selbst ja noch nicht gesehen. Ne? Ihr seid ja schon deutlich schlauer als ich jetzt hier. Ich habe nur mein Essen gesehen und ein bisschen Rundgang bei den anderen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. ihr noch nicht hat, darf gerne den Kanal abonnieren. Daumen nach oben nicht vergessen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Euer Spubo. Ciao.